Ich brauche mehr, so wird das nichts mit dem Kaiser schmalen. Es sei halt, denn, ja, wozu so hat mein Nachbar? <lacht> ah, äh, Herr Nachbar! Ah, ja, geht's so schlecht. Ja. Können Sie mir nicht ein paar Eier leihen? Und der ja, Witz war, dass Peter äh, keine klar. Berge mag wegen der Luft. Ja, ja, genau. Das darf ich mir auch Ich eigentlich äh, aus dem Gebirge ja stamme. Und ich bin sehr wohlfühlt auf dem Berg. Aber spielen muss man gerade das Gegenteil. <lacht> okay, das merkt man nicht an. Ne? Ja, ja. Sehe ich hier ja. ganz forsch vorne, weg. ihr euch alle. Und Peter schleppt sich immer. Beide Güte, wie sehen Sie denn aus? Nee, so was. Okay, da geht es wahrscheinlich schleppend hinterher. Ja, ja, ja. Ich weiß auch nicht. Ich fühle mich schon seit Tagen so, ja. so schlapp. <lacht> <lacht> nee auch Die sollten vielleicht mal Urlaub machen. Ja, das versuche ich ja. Und, äh, ja, haben ja. Nein. ja. Offen. Wo ist denn es auch mit der Schnelligkeit der Produktion? Wo ist denn damals, also damals war es ja sehr entspannt, die ersten Folgen und so. Das haben auch ja, viele schon die ersten gesagt. Die ersten Folgen waren ja, sehr entspannt, ja genau. 40 Millionen, jetzt, Jahr wenn wir jetzt auch, das ist ja nicht was was zum Ende hin, der Peter hier ja, war. das war natürlich, natürlich kommt es auch zwangsläufig, ja, das war äh, die entspannt und Die, die waren ja draußen, die gehen jetzt auch hinzutieren, so wie sie sind, aber man konnte man okay. so Stress machen. Großer auf aber viele Folgen sind auch sehr unter Stress entstanden. Unter mit jedem Meter aufwärts ist es, sich auf das Klima. Mir ist es aufgefallen, wie ja. bei den letzten Folgen nach dem Film, das hat man so das ausgesprochen, lang ja. ja, ja, das sind die folgen sind schnell, also gehetzt, fast schon uns ja. aber Peter kennt so von der Art der, ja, ja, ja, ja. der ja. Ja. Das ist auch das die ist ja. Ja. Keine Laubbäume mehr. Denen ist es da oben zu hoch. Ja, und die, halt die Bäume werden immer kleiner. Hier ja. braucht man doch zu Wetter, vorher sein. Das ist schon richtig, dass noch was lange dauert, aber man muss den Druck machen. Ja, das war schon groß ja, und klein. Es ist schon so klein, wie hoch man gerade ist. Naja, es ist äh, schön, ja, äh, ja, weniger Luft drückt. Auf eine Hütte. Dann haben wir da so also gedrückt auf weniger Luft? Ja, der ist ein kleines Fest gemacht. Das, das, das du den den den Kursen Kursen. Eine das ist eine Quetsche. 1482 Meter. Das kommt warum? auch im Trend vor. Das ist, eine, das ist eine Kollegin, mit der war ich in Garmisch auf der Schule. Die war die auf der Mädchenschule, ich war auf der wir uns Das ist auch das nicht bekannt geworden Gesagt. Na, richtig. Das war eine richtige Küche. die Kühe, ja. das heißt, du musst ein bisschen anders. Ja, schmeckt man Ja, da sind die Kühe das ganze Jahr über hier oben bei Wind und Wetter. Nein, das ganze Jahr. Im Frühjahr kommen sie auf und im Herbst werden sie wieder ins Tal getrieben. Aber im Sommer stehen die auch im Regen und hier oben. Das war ein ziemlich aufwendiger Fluss. melde sie dann und wenn sie eins verstehen, Natürlich, auch die ganzen... Vorkehrungen für Peter mit Sauerstoff. und so. Naja, das ist die Sache schon etwas verlängert. länger. Wie mein Außendreh ist immer... Ja, wetterabhängig und so. Ja, wenn man ist, Spannend da ist, das wenn man noch maurig sind. So. Aber eigentlich lebe ich... Ich würde ja heute kaum noch gemacht. Wenn man das so in den letzten Folgen so nimmt, ja. wird es halt sehr oft der Bauwagen gedreht. Na ja, am ne? ja. das, das äh Und deswegen kommt es ja den ganzen Weg, bis du heute aufgefahren. Ja, auch uns gehört. Ähm, wo finden wir das Fenster ein? Ja, soviel ich weiß, wächst es am Gipfelkreuz. Aber da braucht es schon jemanden, der sich auskennt. Der war aber schon in der Augenblick. Augen. Ich bin Schorsch. Schwasch. Soll ich ihn rufen? Hm? Das war, war schon bald, ja. natürlich. Ja. Ich als es plötzlich. <lacht> Jetzt judeln Sie sich ja an den Schauschauer. Jetzt judeln Sie ja der Schauschauer. Mann, hier ist ein besser. Schorsch, ich, ich habe zwei Kandidaten für dich. Die wollen zum Gipfel da. Äh, äh, hier. Jetzt nur nicht schwächeln, Herr Nachbar. Mhm. Genau, ich sehe die Workshop. Sie Was? Ja, das ist jetzt... <lacht> Überlebenselexiv. Ohne dieses Kraut gehe ich zugrunde. Fühle mich elend. wie ich fürchte. Ich muss Ihnen nach was beichten. Ja, Reingelegt. Mhm. Was? Alles, <lacht> ja. was Ihnen gefehlt hat, war hier. und ja. Bewegung. Und das haben Sie ja nun gehabt. Hier im Gebirge nicht. Hier. Meine Lieblingsfreude sind ja meistens. Wenn ihr ja irgendwie Amrit am Laufen habt oder. Oder, oder ja, Mädchen haben sie auch auf der Alpen. Sie haben mich reingelegt. Es ist doch. Sie sind ein. ein Superdoktor. Ja. Ein echter Bergdoktor. <lacht> <lacht> Bergdoktor lustig, ja, wenn man ich das denke, dass jetzt die Serie Bergdoktor genauso sehe ich ja, also äh, ja, ja schon Wir schon geht. Wir sollten vielleicht noch ein paar Meter auf zum Gipfelkreuz, oder? Ne? Und das machen wir. Ja, und hier. Sollen mal abschalten. Im, wahrsten, Im im wirklichen Sinne hätte Peter das nie gesagt, glaube ich. Ja, natürlich nicht.